Obermatt findet nicht die Renner von morgen, beschützt einen aber vor vielen klassischen Fehlern der Psyche, zum Beispiel der irrationalen Verlustaversion, dem Ankereffekt und der Geldillusion. Und dann hatte ich damals geschrieben, sollten wir vielleicht mal fünf Minuten drüber reden, was du damit meinst. Genau, also die, die Ränge, die wir publizieren, machen Informationen transparent. Sie machen sie einfach verdaubar. Sie sind aber keine Garantie für eine Rendite. Okay. Ähm, was es aber macht, ist es, es hilft dir, gewisse Fehler äh, zu vermeiden. Ein, ein wichtiger Gegner äh, jedes Anlegers äh, ist die Verlustaversion. Und die passiert, wenn man Verluste sieht. Also, wenn du einen Verlust siehst in deinem Portfolio, hast du eine viel höhere Tendenz zu verkaufen, äh, äh, als wenn du äh, diese Verluste nicht siehst. Und das Verkaufen, das weiß man, äh, das Traden, das weiß man, generiert, ist, ist ein Fehler. Ist, ist, ist, deshalb sagen wir Buy and hold. Man sollte die Verluste nicht anschauen. Und Obermatt hilft dir, deine Aktien zu beurteilen, ohne dass du die Verluste siehst. Auf deiner Watchlist siehst du keine Verluste. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mein Portfolio anschaue, dann schaue ich die Watchliste an. Und Wenn ich mehr äh, in die Entwicklung äh, setzen könnte unserer Plattform, würde ich auch äh, den Betrag erfassen, der in diesem Unternehmen investiert ist, dass man auch eine Diversif Diversifikationsanalyse erhält. Das finde ich, ist ein großer Vorteil von Obermatt, also die Art und Weise, auf die Aktien zu schauen, gegenüber einem portfolio -Status. Der portfolio -Status sehr oft hat kurzfristige Gewinne und Verluste drin, die komplett irrelevant sind. Und wo man weiß, dass etwa die Hälfte der Aktien einen Verlust ausweisen und die andere Hälfte einen Gewinn. Ein, ein schlechtes Gefühl, weil man nur die Verluste anschaut. Die Gewinne, das weiß man, das nennt sich Prospect Theory von Daniel Kahnemann und Tversky, die Gewinne, die werden viel weniger wahrgenommen als die Verluste. Du schaust also ein Portfolio an und kommst zum Schluss, ich bin schlecht. Davor bewahrt dich Obermatt. weil es gibt dir die Möglichkeit, deine Aktien anzuschauen, ohne dass du die Verluste, die gerade ausgewiesen werden, in deinem Portfolio anschauen musst. Das Zweite ist, in deinem Portfolio-Statement sind die Verluste falsch ausgewiesen und auch die Rendite. Denn wenn du eine Dividende kriegst, dann ist das gar nicht drin. Es ist nur die Aktienkursentwicklung drin. Die Dividende geht in dein Cash-Konto und damit machst du wieder etwas Neues. Es kann also durchaus sein, dass du eine dividendenstarke Rendite hast, die viel zu wenig gut ausgewiesen ist. Das Gleiche gilt auch für Kapitaltransaktionen. Wenn du Geld zurückkriegst, eine, eine Superdividende zum Beispiel, dann äh, sieht das aus, als sei das ein Riesenverlust. Sogar gewisse Portfolio- wovon äh, bevor es kann ich nicht unterscheiden, wenn ein Aktiensplit stattgefunden hat. Also das ist das ist eine Sorte das, dass, dass das das wo es dir wirklich hilft, eben nicht an an etwas zu orientieren, dass dich zu einer falschen Entscheidung verleitet. Das ist die Verlustaversion das zweite ist äh, der Ankereffekt. Der Ankereffekt ist auch so etwas, wenn ich dir sage, Obermarkt kostet ab diesen Sommer 1000 Franken, ist das okay für dich? Hube? Und dann sage ich dir aber für dich es für 500. Dann hast du das Gefühl, das sei billig. Nur weil ich vor 1000 gesagt habe, es wurde nachgewiesen. Man hat Menschen Artikel gegeben, die große Zahlen enthalten, zu komplett anderen Themen. Und als die sich dann äußern müssten für, für, zu einem bestimmten anderen Thema, äh, was der korrekte Betrag sei, waren die Beträge höher, als wenn man äh, den, den Leuten diese Artikel nicht gezeigt hat. Also alles, was du wahrnimmst in deiner Umwelt, ist dein Anker. Und so ist auch ein vergangener Kurs ein Anker. Und das ist ein großes Problem, dass, du, dass die meisten Anleger schauen, wo war der Kurs einmal ja. und komplett vergessen, dass, dass das völlig irrelevant ist, wo der Kurs früher einmal war. Also da hat sich der, der Umsatz entwickelt, da hat sich das Geschäft entwickelt, da hat sich äh, unter Umständen die Zukunft entwickelt, oder die vielleicht dann nicht mehr so gut ist wie damals. Äh, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, aufgrund äh, vergangener absoluten Kenngröße setze ich jetzt ein Kurs, Kursziel für die Zukunft und leite meine Entscheidung dadurch, davon ab. Auch davon, be, auch davon bewahren wir. Wenn du die Aktie anschaust bei uns, hast du keinen Anker an früher. Aber Was du hast ein? die Vergangenheit von den macht das? Du hast, du hast die Vergangenheit der Obermattränge, wenn du das anschauen möchtest, das ist richtig, ja. Macht das Sinn, wenn man jetzt an den Anker denkt? Es kommt darauf an, also wenn, äh, wenn du davon ausgehst, dass, dass, ein, dass die Obermette gute Indikatoren sind, also wenn du zum Beispiel günstiger kaufen möchtest, dann äh, äh, also, also das, es ist ein viel weniger schlimmer Anker, Monika. Also er ist ja. erstmal standardisiert von 0 bis 100 und das zweite ist, äh, wenn es besser wird, dann dann ist es auch tatsächlich besser. Also das weißt du, was ich meine. Also das ist das ist bei einer absoluten Zahl ja nicht unbedingt der Fall. Also wenn wir wenn wir 2020 im Frühling das die Aktienkurse angeschaut haben, dann kann es ja schlechter geworden sein wurden sein wegen externen Umständen und auch nachher nach, auch im Jahr 2021 wurde es besser wegen externen Umständen. Und das wird bei uns neutralisiert. Also der Anker ist wesentlich weniger gefährlich als der, der entsteht bei absoluten Zahlen. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für die Dividendenrendite. Oder? Gewisse Branchen haben viel höhere Dividenden als andere Branchen. Und wenn du Dividendenrenditen anschaust, hast du schlussendlich nur die Aktien in diesen Branchen, die einfach typischerweise höhere Dividenden bezahlen. Das hat aber oft auch einen Grund, weil vielleicht auch das Aktiensteigerungspotenzial kleiner ist, das Zukunftspotenzial kleiner ist. Deshalb können sie höhere Dividenden auszahlen. Und auch auch da durch die durch die relative Betrachtung Hast du eine Aussage zur Dividendenrendite, die dir viel besser hilft zu beurteilen, ob das eine gute Dividende ist, als wenn du die absolute Zahl anschaust? Aber wenn man einfach Dividende will, dann müsste man ja schauen, welche. Also müssen wir wissen, in welchem Markt, mit welchem Markt dann man vergleicht. Und dann müsste man den Markt nehmen, der am meisten Dividenden bezahlt. Genau, das ist aber dann ein Problem, oder? Das ist gefährlich. oder dann bist du, Genau das wurde ja das ist passiert, 2008, oder? Die besten Dividenden wurden von den Banken bezahlt damals. Die hatten die kleinsten KGVs, oder? Warum? Weil vermutlich viele Leute erwartet haben, dass das da nicht so geheuer ist und früher oder später irgendwann mal äh, etwas passieren muss. Und diejenigen Fonds, die jetzt auf das fokussiert haben, die haben dann tatsächlich schlechter performt als die anderen. Also die Fonds, die auf KGVs gegangen sind und Dividendenrendite haben in der, das war eine große Überraschung, die haben dann in der Kreditkrise 2008 schlechter performt als andere Fonds, die nicht auf diese Werthaltigkeit geschaut haben. Und deshalb messe ich Dividendenrendite relativ. Das heißt, hier passiert kein Branchenfokus. Mhm. Oder? Also wenn du, du, du hast dann eher die Tendenz, dass du schaust, ich nehme Firmen mit guter Dividenden in ihrer Branche und dadurch hast du mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eine Diversifikation. Mhm. Das gleiche gilt übrigens auch für die Value-Ränge. Allgemein gilt das für die Value-Ränge. Die sind auch branchenneutralisiert, während das KGV das nicht ist. Mhm.